Hey Leute, willkommen zu Call of Duty World War. Wir spielen weiter, weiterhin, indem wir die Burg Shuri angreifen. Wir müssen da ein bisschen gucken, dass wir mehr überleben vielleicht, aber ansonsten geht es ganz gut. Ich check gerade nicht, wo ich bin. Okay, die haben hier irgendwo gespawnt, wo ich noch gar nicht war, glaube ich. Doch, hier war ich schon. Jawohl. Hab's nur gar nicht wiedererkannt. Doch, doch. Äh, dieses Gebiet sind wir gerade am Stürmen hier. Aber wenn er mich schon respawned, hätte er mir auch gleich mal nachladen können, kurz. Aber das ist schon okay. Ein bisschen tief zielen. Das Ding zieht ein bisschen hoch teilweise. Das ist ein bisschen nervig. Alles mal rein da. Ich habe keine Granaten mehr übrig. Ups. Ich renne mal darüber. Einfach mal hierhin. Hallo. Hallo. Ciao. Stabil, dass der noch steht, muss ich sagen. Kurz nachladen, wenn die Granate eh schon da ist. Oh, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Auf du Arschloch, So. Ich glaube, ich habe den richtigen getötet, ansonsten ist Pech gewesen. Äh, ich bin bei meinem Trupp wieder hier tatsächlich, also ich würde eigentlich schon gern weiter... Ja, aber... Dankeschön. Kam noch Muni drin, die gerannt aber auch nicht. Welches MG? Das MG. Okay, und jetzt kurz gucken. Boah, wow, voll die Rave-Party hier. Gut, das reicht schon. Ich würde gern verlassen. Weil da kommen, glaube ich, keine mehr durch. Oh, was war das? Jawohl, eine Thompson, die halbwegs geladen ist. Auch nicht wirklich, aber besser als nichts. Wobei ich vermute mal, die Browning, Browning hätte noch mehr Munition drin gehabt, so. Wo ist die? Das ist die. Ich komm gleich, kein Stress. Okay, ich lass die Browning liegen. Und es geht wieder runter in den Bunker rein. Vorsichtig. Ja, doch, das gefällt mir langsam. Alles so low-munition gerade. Ich nehme die Garant mal kurz noch. Vorsichtig. Weil die haben nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Das heißt, da kann ich ziemlich gut aufräumen. Da war nix, okay. Ich hätte schwören können, da ist was. Ich habe echt keine Muni mehr. Für dich reicht's noch. Und stürmen. Das war dumm. Ich renne nochmal darüber. Ich hätte gern mehr Munition ja. Das wäre cool. Aber nee, ich glaube nicht. Er hat gefragt, ob ich mehr davon will. Also. Ja. Hallo. Ich werde einfach allein im Raum um, der Idiot. Gut, ich jag hier einfach alles in die Luft, dann ist es eigentlich meistens recht gut aufgeräumt. Der ist mir in die Kanone gelaufen, da kann ich jetzt wirklich nichts für, also ernsthaft. Ich bin ja echt nicht so gut in diesem Spiel, aber teilweise kann ich echt nichts für die Tode von diesen Idioten. War doch ein Thompson für mich. Weil die Garant ist auch leer. Das lohnt sich gar nicht, die mitzunehmen. Ich mache zuerst die Thompson leer, weil die Garant mehr Muni hat. Dann kann ich die Thompson vielleicht nochmal auswechseln. Dann. Das war jetzt richtig elegant. Kann nicht sein. Pssst. Hat sich da jemand das sind ernsthaft Selbstmordattentäter gewesen. Ja, ich sehe es. Verdammte Scheiße. Das kriegen die alles zurück, kann ich darüber? Nein, die Sandsäcke sind wirklich wand. Ich würde sagen, ich mache eine Rauchgranate, aber ich habe das Gefühl, es hat schon mehr als genug Rauch da. Was war das? Moment. Da war was. Da ist was Gutes. Eine verdammt volle Browning. Dahin. Ich will dahin, meinen Luftangriff. Und jetzt sollten wir vielleicht unten bleiben, weil der Luftanschlag, der kommt. Ich sollte vielleicht auch weiter weg. Okay. Und zwar dahin. Okay, ich muss kurz heilen, Da muss ich weg hier. Hätte ich aufs Gebäude schießen müssen. Ups. Okay, ich muss da weg. Ich komme hier nicht weg. Fuck. Ich will nicht vom Luftschlag getroffen werden schon wieder. Das war nicht weit genug. Was? Dann kann ich den nächsten Luftschlag anfordern oder was? Fuck you! So stirb du Arsch! Aufs Nordgebäude. Ich hoffe jetzt einfach mal, das ist das Nordgebäude? Ja, das ist im Norden. Das ist richtig. Vielleicht hätte ich meine Feinde. Okay, ich bin. Vielleicht hätte ich einfach aufs Kriegsgebiet gehen sollen, aber ich glaube, Nord... nordhaus ist schon gut. Ich würde gern mal so eine haben. Mitten rein. Ey, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab wirklich gedrückt. Verdammter Wichser. Ich hab ja gedrückt. Und zwar sobald ich ihn gesehen habe. Den Arsch. Gleich, ich muss zuerst gucken, dass ich nicht gleich abkratze, wenn ich den hole. Ich würde gerne mal hier hinten durch... Ich probiere das jetzt einfach mal, wenn ich aufs Gebäude ziele. Ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Ich muss wirklich vom, vom Feld aus ein bisschen aufräumen. Du sollst mir den Scheiß jetzt nicht nachladen. Du sollst mir eine verdammte Mun Ah, ich habe so keinen Bock mehr. Dankeschön, endlich. Man muss so bescheuert genau da stehen. Ich hasse das. Ich würde gerne noch mal kurz sterben. Eigentlich. Aber ich probiere mal durchzuziehen, immerhin. Auch wenn das Drecksspiel mich nicht wirklich mag. Ja, töte mich bitte. Dankeschön. Das mit der Kiste, mit den äh, Mörsern, ist ja echt geil und so. Aber die sind echt mühsam zum Aufnehmen, weil die kriegt man so verfickt schwer hoch. Und natürlich hänge ich an dieser Kiste. So, ich mache jetzt einfach. Ich schicke direkt dahin. Pack mir eine. Und mitten in den Rauch einmal. So. Und weg. Okay, jetzt ist ein bisschen nah vielleicht für den Luftangriff. Alles okay. Hier werden halt dann einfach gleich noch zwei, drei reinstürmen für uns. Die muss ich dann halt einfach ausschalten. Ja, Ziel anpassen. Welches verfickte Ziel denn? Ich habe letztes Mal das Nordgebäude anvisiert und das hat auch nicht gezählt. Fick dich. Ja, ich bin tot. Die gehen mal zu uns, okay. Okay, wir kriegen immer einen Nachschub von Leuten die ganze Zeit. Also, ich ziele jetzt... Mal mittig rein. Ich hoffe jetzt mal, das ist okay. Ja, Arschloch, du gehörst ja nicht hin. Hallo. War das jetzt wieder wegen dem Luftschlag? Okay. Ich hab so keinen Bock auf diese Mission gerade. Das ist eigentlich das Nordgebäude. Ich schieße jetzt einfach nochmal da rein. Ist mir jetzt egal. Okay, das war jetzt endlich doch mal das Richtige. Fick dich. Ich hab dich gesehen, du Arschloch. Und dich auch. Kurz warten, bis die Luftangriffe wieder können. Okay, wir haben endlich einen Speicherpunkt. Fick dich. Hart, Arschloch. Sobald ich wieder sehen kann, kann ich den Luftangriff leiten. Einmal bitte mitten rein, dankeschön, ciao. Gut, die Thompson ist komplett leer. Ich nehme mal die Arisaka Barionet. Also die mal nach, während dem der Luftangriff läuft. War wieder nicht das richtige Ziel, oder was? Oder muss ich das mehr als einmal treffen? Vielleicht muss ich auch anders zielen. Es ist so mühsam, wenn ich nicht genau weiß, was von mir erwartet wird. Wenn da steht, verficktes Ostgebäude, dann schieße ich auf dieses verfickte Ostgebäude und fertig. Aber nein, das Spiel findet, nö, nee, das ist nicht richtig. Du bist zu blöd, um Osten zu erkennen. Nein, verpiss dich! Verpiss dich, habe ich gesagt. Dahin los. Halleluja. Habe ich noch den richtigen Punkt gefunden, wo die genug Osten finden, anscheinend. Sehr gut, es ist vorbei. Hoffentlich. Also ich halte mal die Fresse, ich will das auch mal sehen. Das schaffen? Hörst du mich. Sie haben ihre eigene U-Bahn geflüchtet um uns zu töten, Dimitri. <lacht> und wieder haben sie versagt. Wieder haben wir den Tod getroffen. Du schaffst es. Rennen, Widerstand, Wie gewinnen wir den Krieg wohl? Indem du darüber schreibst oder indem wir kämpfen? Wenn ihr es nicht ertragt, für euer Land zu töten, seid wenigstens Mut genug für es zu sterben. Ist es nicht so die beste Einstellung, aber okay, wir legen los. Muni -mäßig. einmal alles. Okay, ich komme da nicht durch. Ähm also, wir müssen jetzt die Flagge im Reichstag hissen. Ich habe während dem ganz kurz nachgeguckt wegen dem Kapitel. Äh, das Kapitel heißt auf Englisch The Heart of the Reich, also das Herz des Reiches. Das Herz der Deutschen ist also eine freie Übersetzung. Was aber nicht so schlimm ist, es kommt ja aufs selber raus in dem Sinn. Wobei die Deutschen ja nicht unbedingt das Reich sind. Das ist dann ein bisschen Sinn umgewandelt. Aber. Also die Deutschen sind schon das Reich. Aber nicht alle Deutschen sind alle vom Reich. Also, ja. Also, ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Es ist nicht ganz dasselbe. Es ist aber hier drin eigentlich dasselbe Gebiet: nämlich Deutschland. Und ich glaube sogar, wir sind in Berlin im Parlaments, am Reichstag da dieses Gebäude halt, ja. Das, was ich schon im ersten Call of Duty ich gleich, äh, im ersten Call of Duty damals ähm, übernommen haben, machen wir jetzt hier anscheinend nochmal. Und das letzte Kapitel heißt dann mit letzter Kraft, wo wir dann die Flagge wieder hissen werden und im Sieg über das Deutsche Reich zu holen. Unsere Flagge zu wissen um zu zeigen, dass das Deutsche Reich jetzt unter unserer Kontrolle steht. Und das ist dann das letzte Kapitel schon, was eigentlich dann dasselbe ist wie im ersten Call of Duty, einfach noch ein bisschen schöner dargestellt. Da oben ist da ein Wichser. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, von wo schießen die auf mich? So. Jo, genau. Ciao. oben das ist ein verdammt schnelles mg muss ich mal so nebenbei sagen so und ich will endlich raus hier Der da drin sollte endlich tot sein Das ist der ein Buch schreiben wollte, gerade. Und ausgerechnet er trägt jetzt die Flagge, um sie zu hissen. Interessant. Guten Tag. Gleiche Idee. So, Dreckstyp. Wunderschön jetzt mit dem Schuss in der Fresse. Passt doch vielleicht viel besser so. Die Schüsse werden halt nach einiger Zeit despawned wegen dem Datenspeicherdings. Wegen der temporären speichert Oh, da war eine Waffe. Dass die nicht überladen wird. Macht auch Sinn, weil es bringt nichts, wenn ich am Anfang des Levels noch Schüsse drin habe, wenn ich die eh nicht mehr sehe, wenn ich weiter bin. braucht einiges weniger an Ressourcen und äh, Leistung von der Konsole. Ist ganz okay. Und diese Flagge da oben wird fallen. Wieder. Nur, dass wir dieses Mal von einer anderen Einheit kommen. So wie es aussieht. Diesmal hissen wir die Flagge. Letztes Mal war das ein ganz anderes Event. Aber auch da haben wir schon die Flagge gehisst. Also, sie sind sich nicht ganz einig, wie sie die Flagge jetzt darstellen wollen. Aber ich glaube, das kann man als künstlerische Freiheit durchgehen lassen. Wenn man sagt, ja, man braucht jetzt nicht unbedingt eins zu eins. Aber natürlich wäre es schon interessant, wer, wie jetzt die Flagge genau gehisst. Ich muss jetzt keine Namen wissen und sagen, ja, der und der war das. Ähm, kann ich mir eh nicht merken Allgemeinen Namen kann ich mir nie merken äh, Aber es wäre noch interessant gewesen Wenn man sagt jawohl so war das wirklich Und so hat sich das durchgesetzt und fertig Ernsthaft Ja das wäre schon ein bisschen interessant gewesen noch, Dass man da halt weiß wie es jetzt wirklich passiert ist Aber es geht auch ohne ich warte jetzt hier unten bis es geknallt hat. Melnikov, Bulenkov. Wie hieß der? Barsilovic, oder Barsilovic. Reznov, unser Sergeant. Und Vagitov. Kurz abwarten. Alles ist gut. Hey. Hast du auf? Arschloch. Äh, ich sehe, zeitlich sind wir schon, fast schon wieder so weit, aber das ist okay. Ich ziehe jetzt noch durch. Cool wäre, wenn ich es schaffe, jetzt noch diese Folge und dann noch eine und dann sind wir fertig. Das wäre eigentlich so mein großes Ziel. Eigentlich. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das doch alles geht. Deswegen werde ich hier jetzt noch ein bisschen spielen und dann werde ich nachher einfach alles in einer letzten Folge durchziehen. Egal wie lange das hier wird, denke ich. Faktor war eine Granate. Okay. Ich habe sie gesehen, aber zu spät habe ich es realisiert. Na gut, ich bende jetzt mal. Dann werde ich das nächste Mal wirklich, glaube ich, die letzte Folge machen. Außer es geht jetzt wirklich 16 Minuten, da würde ich sie nochmal halbieren. Aber ich guck mal. Ich bedanke mich bei FSUGEN, ob euch es gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten, hoffentlich letzten Folge wieder. Mein Name ist Adrian. alles mit Zucker. Cheerio.